bleiben, bitte. Obersack umsteigen zu den Linien 54b und 55b. Untersagtheit. Umsteigen zur Linie 47a. Braunschweigkasse. Österreicher Blinden- und Sehbehindertenverband. Wietzink. Schönbrunner Tiergarten. Umsteigen zu den Linien 10, 51a, 56b, 100. 56 B, 58 und 60, sowie zur regionalen Autobuslinien und zur Linie 58 B. Schönbrunn, umsteigen zur Linie 10 A. Meidling, Hauptstraße, umsteigen zu den Linien 10 A. 15a und 63a sowie zur Linie 9a. Lennartfeldgasse, Dr. Brunner-Pietermann-Platz. Umsteigen zur Linie U6 sowie zur Linie 12a. U4, zurückbleiben bitte. Kettengürtel, umsteigen zu den Linien 6 und 18. gasse umsteigen zu den Linien 13a und 14a sowie zur Linie 12a. Kettengürtelgasse nach Schmarkt. Bitte beachten Sie im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit dass nach der Abfertigung des Zuges mit den Leuten zurückbleiben bitte das Ein- und Aussteigen verboten ist. Und achten Sie auf den Spalt zwischen Bahnsteig und Uhrentüre. Karlsplatz, Oktober. Umsteigen zu den Linien U1, U2, E1, 2, 4a, 59a. 62 und zur Lokalbahn nach Dabeln, sowie 3a. Stadtpark, Konzerthaus, Wirtschaftskammer Wien, Gewerbehaus. Landstraße Bahnhof Wien Mitte umsteigen zur S-Bahn und zu den Zügen der ÖB zu den Linien U3 O und 74A sowie zum City Airport Train Richtung Flughafen Wien. Hier, City Airport Schädenplatz. Umsteigen zu den Linien U1, 1 und 2 zur Linie 2a sowie zum Flughafenbus. Change here for airport bus. Schottenring. Umsteigen zu den Linien U2, 1 und 31 sowie zur Linie 3a. Sauende. Bitte beachten Sie im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit, dass nach der Abfertigung des Zuges mit den Worten Zurückbleiben bitte, das Ein- und Aussteigen verboten ist und achten Sie auf den Spalt zwischen Bahnsteig und Urntür. Friedensbrücke umsteigen zu den Linien 5 und 33. Spitelau Wirtschaftsuniversität, umsteigen zur S-Bahn und zu den Zügen der UBW, zu den Linien U6, D und 35A, sowie zur Linie 37A. Heidenstadt, Endstation, umsteigen zur S-Bahn und zu den Zügen der UBW, zu den Linien B, 10A, 11A. 39A, 39A sowie zu regionalen Autobuslinien, bitte eine Ausstellung.